Ja, ich glaube schon, dass ich das in maximal zwei Sätzen zusammenbringe. Eine Food Cup für mich ist ein selbstorganisierter Haufen von Menschen, die gemeinsam Lebensmittel bestellen, direkt von Produzentinnen und Wir organisieren uns den Lebensmitteleinkauf selbst. Wir schauen auf, dass es möglichst nachhaltig geht. Biologisch und äh, saisonal, das geht eben oft sonst nicht und wie man die Betriebe auswählt und da definiert jede Foodcorp eigene Kriterien, wo es wichtig ist, also seien es jetzt Arbeitsbedingungen, sei es biologische Produktion, sei es Tierhaltung. Zusätzlich noch auch den Kontakt zu Betrieben zu haben, zu den Menschen, die einfach auch in der Produktion der Lebensmittel äh, tätig sind und zu wissen, wie es denen geht. Für mich ist es auch ein Teil an Kapitalismuskritik. Genau und also, es ist für mich mehr als Essen. Daran zu schlafen, ein langsamer Blick im Busling, Bier und der Backe.